Jahrzehntelang haben sie gemeinsam gekämpft, demonstriert. Die Menschen der Anti-Atom-Bewegung im Emsland. 55 Jahre wurde in Lingen produziert. Jetzt ist Schluss. Und doch, die Freude ist gedämpft. Hier werden weiterhin Brennelemente produziert für Atomkraftwerke in ganz Westeuropa. Und was das Schlimme ist, da soll äh, der Betrieb jetzt sogar noch erweitert werden. Diese Brennelemente enthalten Kernbrennstoff und werden nur wenige hundert Meter vom Atommeiler entfernt produziert. Das sind einfach unsere weiteren Baustellen, die wir angehen müssen. Nichtsdestotrotz ist das Stilllegen der Leistungsreaktoren natürlich ein großer Erfolg. Auch ohne das Atomkraftwerk bleibt Lingen ein bedeutender Energiestandort. Hier sollen bis 2026 zwei sogenannte Elektrolyseanlagen für grünen Wasserstoff entstehen. Mit einer Kapazität für rund 360.000 Haushalte im Jahr.